Sie sind jetzt in Linz, also in dem Bereich Migration, eine bedeutende Persönlichkeit. Also Sie sind beschäftigt im Bereich der ausbildung und so weiter. Und Sie sind tätig an einer Schule. Könnten Sie uns ein bisschen Ihren beruflichen Alltag beschreiben? Was machen Sie denn so in diesem Rahmen? Ich bin Hauptschulfachlehrer für Sprache. Und das habe ich mit dieser Lehrern, diese Lehrung habe ich in Bosnien gemacht und dann einige Jahre in Bosnien gearbeitet. Mhm. Und danach, unmittelbar vor dem Krieg in Bosnien, bin ich nach Österreich gekommen und seit damals, praktisch seit 1992, bin ich Mutterspanienlehrer für Bosnisch-Kroatisch-Serbisch in Enz. Äh, überwiegend in einer Schule, manchmal mehrere Schulen, aber äh, im Grunde genommen in der Hauptschule, in der Volksschule 1 in 1. Äh, seit einigen Jahren äh, beschäftige ich mich auch mit Organisa Organisation, ich äh, bin nämlich Vorsitzender von Muttersprachlehrern in Oberösterreich mhm. und seit September auch in Österreich. Und also meine Aufgabe ist, äh, Muttersprache zu unterrichten, äh, kulturelle Begegnungen zu organisieren, äh, überhaupt alles, was, was Integration in, in einer Schule, in eine Gemeinde betrifft. Mhm. Wie könnten Sie den äh, Migrationskontext in Oberösterreich bezeichnen? Also, was sind da die, äh, die dominanten vielleicht, also Gruppen, die es da gibt? Also, wie läuft es von, von sich? Also, wie ist die Kooperation mit den Schulen? Mit Gemeinden. In Oberstreich sind die größte Migrantengruppe, die sind die Leute aus bosnien herzegowina mhm. Und ich bin selber aus bosnien herzegowina und die, diese, dieses Milieu kenne ich ziemlich gut. Mit, äh, Zusammenarbeit ist, läuft meistens gut. Besonders wo die größere, größere Vereine gibt. Aber überhaupt die.. die Bosnische, die Leute aus Bosnien-Herzegowina sind ziemlich integrationswillig und die Interviews sind ziemlich sehr, sehr, sehr schnell. Und da gibt es ein bisschen weniger Probleme als vielleicht mit anderen, mit, die, mit Leuten, die zum Beispiel aus Ländern, aus, aus, die äh, aus Europa nach Österreich kommen. Und da, weil die überhaupt ein, sozusagen. Es ist einfach ein bisschen leichter, sich an ein näheres Verhältnis, an ein mhm. näheres Land anzupassen. Mhm. Oder, äh, anzupassen ist vielleicht nicht das äh, schönste Wort, aber überhaupt zu integrieren. Mhm. Ja, Gibt es da Zusammenarbeit auf dieser Vereinsebene, also zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen in, also im Bereich Migration? Haben Sie gemeinsame Ziele? Verfolgen Sie gemeinsame Aktionen oder Strategien, also in Bezug auf die Integration der, der Gemeinschaften? Am, am Anfang äh, sozusagen, der, der anfängliche Gedanken sind immer, die Vereine versuchen am Anfang den Leuten äh, zu helfen, wenn sie äh, neu in einem Land sind. So ist es auch in Oberösterreich und Österreich auch. Und später kommen auch diese anderen die nächsten Ziele sind natürlich. Integration, bessere Zusammenarbeit äh, und so weiter. Also es gibt Wille, es gibt auch die, die konkrete Maßnahmen immer wieder und es sind natürlich äh, vom, von der Gemeinde, von, von der Schule, von den von der, äh, von Vereinen und auch überhaupt. So, Also, äh, ich muss etwas wiederholen, was man öfter hört, das ist das, Integration ist nicht ein Einbahnstraße, sondern es muss Wille von beiden Seiten vorhanden sein. Können Sie uns ein Beispiel geben, so von Aktionen oder so, ja, so etwas, was Sie untergenommen, also unternommen haben in diesem Bereich, also wo Sie das Gefühl haben, das ist eine gute Strategie, es bringt was in Bezug auf die Integration der Kinder oder der Familien? Es ist ganz gut, wenn Sie, wenn die Muttersprachenlehrer die natürlich in diesem äh, Zusammenhang eine ganz wichtige Rolle spielen, mhm. wenn sie alle, alle diese Faktoren einbeziehen. Wenn sie zum Beispiel ein, ein Projekt organisieren, wenn sie überhaupt ein, ein Fest organisieren und so. Die Muttersprachlehrer sind wirklich immer da. Die organisieren, die sind wirklich Kulturvermittler, nicht nur Lehrer. Die Muttersprachlehrer Lehrer sind viel mehr als eine unterrichtende Person. Die, das heißt, Sie, es gibt viele viele, sozusagen viele Beispiele, wo das ist alltäglich passiert das ist, mhm. Man kann nicht über große Aktionen sprechen, aber es ist, es ist gut, wenn auch die anderen, die solche Sachen organisieren, auch Muttersprachlehrer in, in die Sache einbeziehen. Mhm. Die kennen äh, Temperament, die kennen die, beide Seiten praktisch. Besonders die Lehrer, die, -Lehrer, die länger in der Industrie sind und die Leute in der Schule unterrichten, die kennen beide Kulturen und die sind ja. ganz gute Kulturbrücken oder, oder, oder überhaupt Brücken die verbinden beide Gesellschaften Wer kann überhaupt Muttersprachenlehrer werden? Gibt es da besondere Anforderungen vom Landesschulrat oder kann man das machen mit einem Studium das man im Ausland absolviert hat? Wie schaut dann die Situation dieser Lehrer aus dieser Gruppe? Muttersprachlehrer oder Lehrerin kann äh, jemand sein, der entweder in seinem Heimatland oder hier in Österreich äh, ein abgeschlossenes äh, Lehramt hat. Mhm. Und der natürlich die, die, Sprache, die Sprache gut beherrscht. Mhm. Aber am besten sind die für diese, für diese Aufgabe sind geeignet die, die Lehrer, die zum Beispiel im in ihren Ländern Volksschullehramt gemacht haben oder Sprache oder Geographie oder Geschichte das war auch von vom Anfang an ähm, am Anfang überhaupt der Geschichte der Unterricht mhm. gewesen also auch die Leute die hier die hier Lehramt machen aber die in der Sprache mächtig sind ja. und am besten wäre wenn Sie wenn sich zum Beispiel wenn sie ein äh, eigener äh, Lehrgang für den Untersprachenlehrer organisiert. Sie meinen, dass die Qualifikationen, die Sie im Lernen praktisch mitbekommen, nicht unbedingt immer ausreichen für den Kontext in Oberösterreich also, oder in Österreich an der Schule? oder Wie meinen Sie das, also diesen Lehrgang, worauf soll es sich dann beziehen? Meinen Sie die Leute die von außen kommen oder die Leute die hier leben? Ja ich denke ja. so wenn jemand Muttersprachenlehrer wird hier muss er sich praktisch an einem neuen Schulsystem gewöhnen also der muss dann da die Kinder also durch dieses System praktisch auch helfen also mit zu begleiten und auch den Eltern wahrscheinlich auch beraten wo bekommt so eine Person die notwendige Ausbildung für diese Tätigkeit? Wenn jemand vom Ausland kommt, also auch die Leute, die, die, die müssen hier sich hier weiterbilden. Mhm. Ich habe selber auch, wenn ich da gekommen bin, ich, ich habe also Lehrgang für Sprache, oder Sprache, Bosnisch, also sprache Serbisch oder damals demokratisch, studiert und abgeschlossen in meinem Land. Und, aber wenn ich da gekommen bin, das, das war eine unendliche Geschichte, eine weitere, weitere Bildungsmaßnahmen, Immer wieder Kurse, zuerst Deutschkurse, dann Computerkurs, dann interkulturelles Lernen auf äh, pädagogische, pädagogische Schule auf, äh, hier in Linz, dann interkulturelles Lernen in, äh, in Berlin an der Freien Universität und so weiter. Und jemand, der, der Muttersprachlehrer sein will, er muss sich immer, immer wieder bilden, so wie strahlische Kollegen, aber noch, also noch mehr, wenn Damit er neu kommt Wie würden Sie die Situation der Muttersprachenlehrer im Kollegium, in einer Schule bezeichnen, ist das für Sie einfach, also da sich zurechtzufinden? Haben Sie einen bestimmten Platz, also bestimmte Aufgabenbereiche, die Ihnen zugeschrieben werden oder können Sie gut mit den anderen Lehrkräften zusammenarbeiten? Unsere, unsere Leute, also Muttersprachenlehrerinnen und Lehrer, sind sozusagen auch integrationswürdig. Die wollen sich in den <lacht> Lehrkörper integrieren, wenn das natürlich die Rahmenbedingungen ermöglichen. Manchmal, und die sind, ich kann sagen, 90% unserer Muttersprachenlehrer sind sehr gut in ihre Lehrkörper integriert. Es gibt natürlich Fälle, wo, man, wo die Lehrer sehr viele Schulen haben. Mhm. Sechs, sieben, acht, neun sogar. Und der, Unterricht, äh, der Muttersprachunterricht findet meist, meistens am Nachmittag statt. Und dann sind die Lehrer praktisch unbekannte Personen. Muttersch mhm. Die kommen Nachmittag, wenn alle Lehrer weg sind, oder nur die Putzfrauen oder äh, äh, Hausmeister da ist. Und die kennen, die kennen sich wirklich, äh, wenn sie so äh, arbeiten und so unterrichten, schwer ins, in den in, in, in Lehrkörper integrieren. Mhm. Und deswegen wäre gut, wenn die mindestens teilweise im Untersprachunterricht auch am Vormittag stattfindet. Mhm. Äh, zum Schluss möchte ich dann äh, vielleicht den Fokus auf die Ersprachen der Kinder legen. Also diese Kinder, die praktisch äh, vielleicht auch so nicht unbedingt Deutsch also als erste Sprache haben. Wie empfinden Sie als Muttersprachenlehrer die, also den, den Platz oder den Wert dieser Sprachen in dem österreichischen Bildungssystem? Finden Sie, dass man sie ausreichend berücksichtigt oder dass die Kinder das gut integrieren können? Also, dass, dass es einen Platz hat in der Bildung oder wie sehen Sie das? Unsere, unser Schulsystem berücksichtigt leider nicht genug diese Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit. Also die, die Kinder müssen unbedingt Deutsch kennen, bevor sie in die Schule kommen. Das sind die neueste Tendenz, die neueste Wünsche von verschiedenen Leuten. Natürlich ein Kind, der mehr Sprachen kann ist sicher sozusagen äh, vorbereiteter für, oder, oder ein Erwachsener, der mehr sprechen kann, er ist vorbereiteter für fürs Leben, für Berufsleben. Kann, äh, man, äh, man kann solche Personen sozusagen leichter ansetzen, äh, leichter Beruf finden und so weiter. Und das muss man ein bisschen entsprechende, auch, äh, entsprechende Rolle im Schul Schulsystem finden. Mhm. Ich kenne sehr viele Klassenlehrer die, und Schulleiter, die sehr positiv sind, eingestellt sind. Aber es gibt auch manchmal, und noch immer leider, äh, Kollegen, die das einfach nicht wahrnehmen wollen. Mhm. Und, aber das, äh, eine gute, entwickelte Muttersprache, eine gute Grundlage für für weltweite Sprache, das ist schon lange bekannt. Das muss ich nicht immer wieder dass Das weiß jeder. Und deswegen muss man dann Unsere, unsere Haltung ein bisschen passen, ein bisschen ändern. Wenn Sie sich was wünschen würden, was wäre das Notwendigste? Äh, ich wünsche mir, dass die österreichische Schulsystem und überhaupt die österreichische Gesellschaft ein bisschen äh, ehrlicher zum Muttersprachlehrer wird. Also, dass sie sich ein bisschen ernster nehmen, dass sie. Äh, wir sind doch nach so vielen Jahren hier eine kleine Randgruppe Lehrer, die sehr oft um, um ihre Stunden bangen müssen, die, äh, wenn das ein Muttersprachunterricht ist, äh, kein Regel, äh, Regelgegenstand, sondern eine unvermittelt oder Vermittelhebung je nach Schultipp, und die, wo die Anmeldungen äh, notwendig sind, wenn keine Noten, äh, genug Anmeldungen da sind, dann kann man nicht äh, Muttersprachunterricht äh, organisieren und die Lehrer haben kein, kein, keine Arbeit. Und das ist diese ständige, Bangen, ständige äh, Angst, dass man nicht mehr benötigt wird. Äh, das ist praktisch Hauptproblem für Muttersprachlehrer. So, wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich sagen, also Sie möchten gern, dass dann diese dieser Berufsstand so mehr, also weniger prekär wird, dass er mehr Anerkennung hat im System, also mehr Platz und dass die Ersprachen der Kinder mehr als Ressourcen praktisch genutzt Absolut. werden. Gut, dann hoffen wir, dass diese Worte gehört werden und ich bedanke mich für das Gespräch. Danke.